Und nun wieder echt voll krass die Natur, ey. Ey, guck so, da kommt voll die krasse brutale Killerkatze. In mein Garten würde ich die echt voll brat machen, ey. <lacht> ey Mann, ist das echt voll die Ratte weggezogen, Alter. Echt voll krass die Natur, ey. We now return to damn nature, you scary on BT. Damn that motherfucker run fast. You see that shit? That thing come by my house, I kill it. That little rat-looking thing just got ate. Damn nature, you scary!